Oder ist, gesetzlich ist auch schon kein Problem mehr. Ja? Also wird nicht bestraft. Ja? Nein, ja also das ist schon private Späre, also heißt es dann. Also man entscheidet selber, ob man äh, den einen oder den anderen Religion dann folgen will. Ja? Ja. Nur vielleicht, da gibt es dann auch schon äh, soziale äh, Strafe, muss das dann sagen, das also ist keine richtige Strafe, aber vielleicht ja, die Leute reden, so. hey, der ist ja Christ geworden, der ist ja Hindus geworden, ja? oder sie ist ja Hindus, oder sie ist ja Christ geworden und so weiter. Ne? Ja. Ja. Und da sieht man ja schon den Berg da hinten, ja? Wir werden in die Richtung fahren, ja, und nach Norden, ja, also später, in vielleicht zwei Stunden sind wir da auf der anderen Seite, oder zweieinhalb Stunden, sind wir dann äh, nördlich des Vulkans, ja, wir sind ja an der Nordküste, ja. okay, und, ja. hoffentlich, äh, schon schneller schaffen, so mit dem Verkehr manchmal auch ein bisschen schwierig, weil wir dann, ist <lacht> aber, weil, es ist Traum mit dem Oh ja, das heißt weniger oder wie? Ja. Weniger. Weniger, viel angenehmer, ne? Viel <lacht> oh angenehmer. Ja. habt ihr auch schon Roller gehabt, dort? Ja? ja, also deswegen äh, ist ja schon Lombok auch schon ein besonderer Ziel. Also besonders ja, man sagt immer jedes Mal, wenn die dann auf Lombok sich dann auf, aufhalten, sagen die dann immer, das fühlen wir uns auch schon hier wohler, weil von Verkehr her einfach mal angenehmer. Ja. Ja. Und äh, zur Hauptzeit, ja, also zur Hauptsaison zum Beispiel, wenn gerade so viele Touristen da unterwegs sind, zwischen Juli bis Oktober zum Beispiel, ja, das ist Hauptsaison, ja. Ja, also dann ist aber Lombok immer noch ruhig, ja, also angenehmer, also nicht so viel los. Ja. Das ist ja Praia, also das ist die Stadt, ja, die Hauptstadt von, der, von Zentral Lombok, ja. eine Schule. Ja, es gibt ja islamische, viele islamische Schulen, ja also da wird dann Islam natürlich angelernt, ja. Koran lesen oder Koran verstehen. Ja. Arabisch, ja. Und schon auch mit den anderen Fächern, wie Mathe und einfach die islamischen Schulen? Ja, also die. Es wird dann. Ja, so dass alles unterrichtet dort, ja. Aber natürlich äh, überwiegend dann Religion, ja, Islam, ja. Dann die Schüler. lernen viel von der islamischen von dem inhalt der Koran ja, des Koran mhm. des Heiligen Buches. Ja. deswegen haben wir auch schon so viele Moscheen bei uns hier fast in jedem Dorf ist eine Moschee da zu finden ja. und dann die sind auch schon stolz drauf ja, also mit der Moschee ja. dann wollen sie dann auch schon so die Moschee so schön Moschee haben so schön wie möglich, ja? dann sind die stolz drauf, obwohl die dann auch nicht so zu jedem Gebetszeit nicht voll sind, ja? Ja, ja. aber die, die sind einfach nur stolz drauf, dass sie dann die schöne Moschee haben, ja? als eine Wahrzeichen irgendwie, ne? aber wenn man das schaut, ja? also dann sind die Moscheen auch nicht voll, ja? also zu fünfmal wird es gebeten, ja? aber dann vielleicht nur am Freitag gegen Mittags bei dem gemeinsamen Beten sind die Moscheen auch voll. Ja? Aber sonst dann vielleicht, wenn die Einheimischen, aber die, die Muslim beten, dann sie stehen dann in Reihen. Ja? So eine Reihe, zwei Reihen, vielleicht maximal zwei Reihen. Also wenn die dann stehen beim Beten da, dann stehen, da sind ja nur zwei Reihen. Ja? Dann mehr nicht. Ja? Da können aber schon bis 50 Reihen rein. Ja? also in der Moschee oder vielleicht sogar 100 Reihen, ja? aber nur so wenig Prozent, vielleicht kann man sagen nur 5 Prozent, 3 Prozent ist die Moschee oder sind die Moscheen bei uns im Allgemeinen dann belegt, ja? das ist jede Gebetszeit. Ja? ja, die sind so beschäftigt, ja also Leute, und äh, dann haben die vielleicht keine Zeit. Ja? Dann sind die vielleicht im Büro da, ja. Sind das, diese islamischen Schulen, sind das die staatlichen Schulen? Ja, die, da sind staatlichen Schulen, islamischen staatliche Schulen, ja. Da gibt es da auch schon hinduistische, staatliche Schulen. Christliche gibt es auch, ja. ja. In der Stadt, ja, also in, in Mataram zum Beispiel, ja. Da sind ja schon christliche Schulen, Hinduischen Schulen, ja. aber da die die, die Muslime hier überwiegend sind, hier in Lombok ja oder im Allgemeinen, dann sind ja deswegen auch schon mehr islamischen Schulen da zu finden ja, als die anderen. Ja. Auch Bali, also da die ba Balinesen so zum großen Teil da auf Bali sind, ja, dann sind auch schon mehr hinduische Schule, Schulen da. Ja. Das heißt ja, in den staatlichen Schulen, da sind ja nicht nur die Muslimen da äh, zu Schule kommen, zu kommen ja, aber dann natürlich, die sind auch gemischt. Ja. Bei der Schule, da sind vielleicht auch Christen da, die Hinduisten da, äh, aber dann zur, wenn bei dem Religion, bei, der, bei dem ja dann... Äh, Normalerweise kommen die nicht mit, ja? Also die nicht muslimischen Schüler, ja? Dann die haben so extra Stunden dafür, also für die nicht islamischen Schüler. Also da müssen die dann zur äh, zu, zu der, äh, zur Kirche gehen, ja. Und dort den Unterricht bekommen, also von von einem Gelehrten. Ja? Und dann die kriegen Note von den von, von, den, von der Kirche oder vom Tempel, ja? Ja. Dann aber für die Muslimen, weil die dann so, die meisten Schüler da sind, ja, dann die kriegen die Noten von äh, dem normalen Lehrer, ja? Ja. Es ist auch schon Schulpflicht bei uns, hier, ja? dass wir, dass man mit, also dass Kinder mit sieben schon in die Schule gehen müssen, ja? Ja. Es ist kostenfrei, ja, also es dauert neun, Jahre, also Grundschule sechs Jahre, dann kommen ja noch Mittelschule, ja mhm. und dann äh, drei Jahre, also insgesamt neun Jahre ist ja kostenlos. Ja? Mhm. Dann kommt dann die höhere Schule, ja? ja da muss man schon was dafür zahlen, ja also monatlich, also Schulgebühren muss man da zahlen so, aber es ist ja nicht viel monatlich ungefähr zehn Euro, ja okay, ja und ja, die müssen auch schon selber besorgen, äh, die Bücher, zum Teil kriegt man auch schon Bücher von, äh, von der Schule, ja? aber dann Uniformen zum Beispiel, ja. Ja? also jede Schule hat seine, ihre Uniform. Ja. Straße, durch mehr Landstraße fahren, damit ich dann euch auch schon mehr zeigen kann. Also nicht nur durch den Aufverkehr mit vielen Autos, mit vielen LKWs. Das wäre vielleicht schon interessanter durch die Landstraße zu fahren. Aber jetzt sind wir noch an der Aufstraße. Das ist so, so ein mobiles Geschäft, eh. <lacht> da, werden, da wird alles verkauft, da. die Crackers, auch Lebensmittel, ja, Gemüse, ja. das müssen die dann halt alles Mögliche tun, ja, um leben zu können. Ja. Besonders, äh, ja, das ist alles, ja. so ja. Gemüse. Ja. Ja. Plastiktüten alles, ja, Tofu, ja. das heißt, äh, kommen wir jetzt von einem Kauf von einem normalen Markt, werden die Fahnen von einem Dorf zu dem anderen, ja? Ja. weil die Leute halt auch schon langsam jetzt fauler geworden, die Hausfrauen meine ich, ja. ich meine, manchmal wollen die nicht selber zum Markt gehen. Ja? zum Einkaufen und dann warten die, warten die schon zu Hause ja, auf die äh, ja. Verkäufer dann ja dann wird es dann auch oft dann mit Roller gemacht ja, wenn man weniger Kapital hat ja wenn man halt nur Roller hat dann wird man Roller so ausgenutzt ja, als mobiles Geschäft ja, wird so ein Gestell wird ein ähm, hat man so ein etwa extra gebaut mhm. an dem Roller, dass man alles dann mitnehmen kann, Gemüse und alles Mögliche. Ja. Mit Reis getrocknet links. Ja. Es gibt viel Arbeit bei dem bei dem Reis, ja, bei Reisherstellung oder bei dem Reisanbau, bis es dann zum Markt kommt, der ja, alles ja. Wir werden auch schon äh, viele also Reisfelderlandschaften auf der Fahrt sehen. Ja? Wir haben genug Wasser, ne? <lacht> <lacht> auch, ja. Ja, weil man auch viel schützt bei uns, ne? da muss man halt viel trinken. So ein schönes Wetter, wir haben Glück heute, ja? hoffentlich bleibt es so, ja? mindestens bis wir dort sind im Norden. Ja? <lacht> Dem Roller jetzt, ne? Frau hat so das so mobiles Geschäfte. Ja. ja, dann müssen sie dann auch schon kämpfen, die Einheimischen, um überleben zu können, ja, weil es dann überhaupt keine Unterstützung vom Staat gibt, ja. Also es gibt ja keine Arbeitslosen, kein Arbeitslosengeld, ja, keine Unterstützung und dann müssen sie auch selber dann das alles dann tun, um Geld zu verdienen, ja. Besonders bei uns hier in Lombok ja, gibt es ja auch keine ausreichenden Arbeitsplätze. Ja? Also das ist schon ein Problem im Allgemeinen in Indonesien, dass wir so also Probleme mit Arbeitslosigkeit haben. Ja? Ja, da sind zwar auch schon viele Reisfelder da, aber da werden die oft dann auch zu wenig dafür bezahlt. Ja? Für die Arbeit zum Beispiel auf Reisfelder wird man so um die äh, vielleicht drei Euro bezahlt ja für den Tag normalerweise wenn man sagt ein Tages ein ein Tag Arbeit ja? heißt es dann so normalerweise ab 7 Uhr bis um 12 Uhr also bis Mittagzeit ja, ja. also auf Reisfelder weil die man meistens dann Nachmittag so was anderes tun ja. oder machen wollen ja zum Beispiel die haben meistens auch schon Vieh zu Hause, dann müsst ihr dann auch schon Gras besorgen, so viel, damit die dann auch schon in die Zukunft auch schon äh, die Ziegen vielleicht, Kühe oder Hühner auch gut verkaufen können und damit die